Herzlich willkommen zu einer neuen Zahnputzandacht. Und während du dir vielleicht die Zähne putzt oder auch einfach so reinschaust, frage ich, hattest du es schon mal, dass du zu einer Geburtstagsfeier oder einer anderen Väter eingeladen hast und es haben alle abgesagt? Freunde, Verwandte, also wirklich alle? Ist mir selbst noch nicht passiert, aber ich stelle es mir super krass vor, so richtig bitter. Und dann stell dir aber mal weiter vor. Du würdest stattdessen einfach mit irgendwem feiern. So nach dem Motto, Salate habe ich gemacht, Suppen sind gekocht, Brote sind geschmiert, Getränke sind für alle da. Na dann kommt. Es ist ja schon alles bereit. Vielleicht sogar mit den Sachen losgehen und in einer Unterkunft für Obdachlose feiern. Gott macht es ja ein bisschen genauso. Mehr noch, Gott lädt tatsächlich zu sich nach Hause ein. Zumindest hat es Jesus so erzählt. Ich stelle mir das so vor. Gott lädt alle ein und wird bitter enttäuscht, weil eine Absage nach der anderen kommt. Und was macht Gott? Gott lässt hinausgehen auf die Straßen und alle holen, die eingeladen werden wollen. Und weil der Tisch immer noch nicht voll ist. Sollen sie losgehen und, und an den Landstraßen und von den Zäunen her die Leute nötigen mitzukommen, um einzukehren bei Gott, bei Gott Gast zu sein. Hammer, wa? Und der größte Hammer ist, du bist ja auch eingeladen. Und wenn du das nochmal schwarz auf weiß nachlesen möchtest, dann gerne auch online im Lukas-Evangelium im 14. Kapitel. Und dabei begleite dich heute den ganzen Tag und bei allem was du tust, der Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe das Angesicht zu dir und schenke dir Frieden. Amen.